Das hier ist mein guter Puppel Nebio und ich habe keine Ahnung warum, aber heute fahre ich zu ihm. Wisst hier, alles begann am Oktober 2020, als ich einen 24-Stunden-Zio-Marathon gemacht habe. Und als ein Zio darauf reagiert hat, kam dann Natox um drei Uhr morgens in meine Kommentare rein und meinte, hey, gib mir ein paar Tipps, ich will das auch mal machen. Und nachdem ich ein paar Tipps gesagt habe und dann er tatsächlich den 24-Stunden-Zio-Marathon gemacht hat, wo noch, wenn ich auch den Zio wirklich auch vorbeikam... Oh, ich wollte noch das, den Zio-Marathon reingucken. Jetzt mal reinschauen, oder mal. Jemand macht einen 24 Stunden zeo marathon schon wieder. Wir haben natürlich gemeinsam äh, gestreamt und unsere Reaktion aufgenommen. Und irgendwann mal, kann man ein bisschen mehr in Kontakt kommen. Wir haben dann mal, nachdem wir sie zusammen aufgenommen haben, haben wir mal Gartik vor uns zusammengespielt, wir haben minecraft paar Projekte aufgenommen. Wir haben einfach mal ein bisschen mehr und mehr, mehr Kontakt aufgebaut. Und ich habe keine Ahnung wie ich es geschafft habe. Aber plötzlich war ich macht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 Let's go, Digga. Let's go. <lacht> so, wo ist er? Ich bin gespannt, ob du mich so erkennt, Digga. <lacht> <lacht> Was geht, Digga? Was geht? Digga. <lacht> <Hey. lacht> ich kann mal was <lacht> Digga, du... Ey, ey, das geht Ey, lass uns fahren, Gut, Alter. So geil. Alter, digga, das geht nicht. Ja insane. <lacht> <lacht> digga, so Geil! das mal sein. Let's go, Junge, let's go! Ist ja ziemlich umständlich gewesen, wenn ich... Digga, <lacht> ja. wir sind so dumm, Junge. Ey, eine Frage, ich hab... Warum musst du? ich muss wegen von den Laufmärzen. <lacht> Ey, Digga, ich habe ich hab, hab's jetzt vergessen, äh, wie, wie, warum wir eigentlich jetzt uns getroffen haben? Warum eigentlich? Ja! Ich hab absolut keine Ahnung, Digga. Einfach bleib mir dumm drin, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> oh mein <Gott>. Allein, <lacht> Junge, das ist so geil. Das müssen die Menschen von uns denken, zwei komische Menschen, die hier irgendwas filmen. Errat, wie ich mich mir vorgestellt habe, Digga, sieht mein Mike mit dem Laptop und am Handy an dem Tisch da hocke und das ganze ziel das ist mein Kumpel wieder und heute gehe ich zu ihm und wir mal kurz wie wir uns getroffen haben wir haben einen 24 Stunden CEO Marathon gemacht Ja, ich denke ich auch noch so, weil Jüge geistig behindert, ja Guys, Digga, ich finde das so geil Wir sind so deppert, Alter, wir sind so deppert, Junge. Du, du, du, du. Ey, das fühlt sich so unreal an, ne? Ja, ja, irreal das... aber ja, Na gut! gut. Surreal, halt, eh, irreal, scheißegal, ja. Alles gleich. Ey, ich finde das ich so geil. egal. egal. Ich kann ja deutlich. Deutsch. Boah. Hier bei uns ist einfach so ein modernes Gebäude, bei euch einfach keine Ahnung, Mittelalter. Leute, der Donny hat Hunger, deswegen holen wir uns jetzt was zum Essen. Was geht ab? Ich haben Hunger, Kann ich was Essen haben. Hauptsache, du musst deine Männer eh wieder schleppen. Oh, <lacht> Digga! Oh, holy shit! Nice. So, wir wollen fast schon. Evio, was wolltest du dir zum Trinken? An, äh, ne. von einem Fairy Drink, Alter. Perfekt, Digga. Geh hier, ne? Ganz kurz. <lacht> Oder halt kurz. Digga. Was essen Sie? Ah? Was essen Sie? Was? Was essen Sie? Pizza und Schokomuffin und ein Coca-Cola Capri-Sonne. Das so, ja stimmt. <lacht> Hast du ja. Das ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ja. Das ist ja. ja. Der Depp zeigt mir, er so macht einfach Songs an. Ne? Irgendwie so einen guten mathe deswegen. Ich hier es dir doch gut, Digga. Digga, Mathe-Unterricht prägt. Digga, hilf, jetzt mach doch das Christmas an. Ne? Was? All I want for Christmas is you. Das ist auch ein bisschen. Ich, ich krieg einfach einen nicht. Der macht Weihnachtssongs songs an. Ich okay, ja, ich warte auf. Ne? Also, das ist Perfekte, wir wenn ist immer. Ich glaub, Ich geh hier runter, das heißt, ja. <lacht> Wir sind zum Auto von Nebius Marm <lacht> Du hebst ja wirklich gleich auf. <lacht> <Yeah>. <lacht> Und hier ist ein richtig süßer Hundi. so süß. Ein richtig knuffiger Hund. Leute, wir sind's bei Nevio. Und... Ja? Ey, ihr habt ein richtig oh. leises Haus. Ein heute. Wie geht's, Nevio? Das Hühner. Hallo, Hühner. Hey, die sind so süß. <lacht> Oder? Wir sind jetzt hier im legendären Keller. Jetzt ist es. Hier hat Neviu den 24 Stunden siegermal aufgenommen. Wir bereiten alles schon Sachen vor. Äh, Leute, wir packen gerade unsere gesamte Technik aus, ne? Und der tut Dinge. Ich frag mich. Weisheit mit Detox. Ey Leute, wir bauen gerade so einen insane nicen Scheiß, ne? Das jetzt Ey, das ist voll professionell, du fuck Digga. Und nach über zweieinhalb Stunden oder sowas also aufbauen und alles drum dran geht unsere Technik immer noch nicht. Das heißt, wir werden jetzt einfach einen Podcast aufnehmen. Hoffe weil Netox ist gerade nicht gut in der Laune. So, während äh, ihr gerade wartet, äh, mache ich gerade Soundvorbereitung alles für den Podcast und Nevio äh, bei Nevio. Ähm, ich habe... Hab mich nicht getroffen! der ist was ganz besonderes. So, wir nehmen jetzt gerade einen Podcast auf. Äh... Richtig weird, Digga. Ja. Gibt so mein Handy an Dings, äh... Und wir streamen jetzt seit 11 Minuten und haben einen bemerkenswerten mit falschen Mic-Stream. Geil. <lacht> Österreich, Pumps, Italien, gerade perfekt, <lacht> Digga. Wohin gehst du jetzt? Ah, alles klar. Man sieht dich kommen, ne? Er rennt gerade im Garten rum mit seiner Hoodie. Einfach uh. <lacht> <lacht> <lacht> drei Sekunden gebraucht. Junge. Das war's ähm, mit dem ersten Tag sagen, wir... Äh, ich tue hier in so einem Ding. Was geht? Äh. Ich übertrage jetzt gerade ganz mühsich auf hoffe, heute vom Podcast auch noch. Ähm, ich hatte keinen Zahnbürste, hab die vergessen, die werden mir gerade einen fucking Zahnbürste geschenkt. Ja, Mann. Der Richie Boy. Ja, immer. Ey, <lacht> ich, ich hab richtig Bock auf Playstation. Also, das war's mit dem ersten Tag. Äh, was willst du mir noch irgendwas sagen, was richtig ist. Weisheit deines Lebens. Achso, du fragst mich. Ähm, Weisheit meines Lebens. Ähm, Sterben ist ungesund. Ja, yeah. <laughs> perfekt, Jude. Ciao.